Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Also sind 1, 2, 3, 4, 5 Eingänge mal mindestens da mit dem ersten an, oder? Ja, Nummer 3. Das war noch eine Monster. schauen. Der Wolf. Kannst du den Skiss noch zurücksetzen? Oh, Wir sind die ersten Stadt kennen bei der Atma. Na, no, so so cast. Zumindest die gleiche. Ja. Doppelhilfe. Aber... Das ist so gut und das ist ich durch den Hammer werfen. Wieder hin. Hey, die Gegner kriegen unseren Buff. Die haben den Buff. Den Zug reflektierbar. Ja, der gute nicht Johnny so hat. Das gute nicht ja. Johnny sieht. Nice. Darf ich darf immer nur Heiltränke aufsammeln. Trinkst du sofort? Naja, ab und zu hau ich schon ein. auf so mal. Ja, man tut immer, man wartet immer so, bis die letzten 10% sind, dann zahlt er sich aus. Mhm. Mm. drücken wir da nicht ein in Teufel. Ein Bäusel will ich halt unter Druck setzen oder so, gell? Weil brauche dann noch einen Clairi für Malone. Weil es ist eigentlich alles, du kannst, also ich kann auch einen Stream machen, es ist alles, der ganze Cash-Hit-Ungame vor. Okay. Und das ist ziemlich, also das ist ziemlich schwer, das Spiel. Und die ersten, die sind Melone-Visionen schaffen, ich glaub's nicht, ehrlich gesagt. Aber das haben wir plus 4. Na Nein, plus 3 ist mein, ist mein Krieger jetzt. Ich gerne Aber der Cash-Up ist gratis. Wir ja, haben uns das Open-Paper. Du kannst ja eigentlich alles zusammenstellen, was du magst. Okay. Das heißt, du kriegst gratis full cool open Nein, nah, 800. Ist es ist schon gratis, mehr oder weniger. Wenn du einen Charakter einloggst, kriegst, kriegst du 100 Silber. Wenn du einen löscht und neu einloggst, kriegst du wieder 100 Silber. Also, jeder Erstellung. Mhm. Mit dem für 5 ist wirklich an Sicherung gestanden. Aber ab und ganz gerade, das nur also bis plus 9. Also so wie früher halt. Weiter geht nicht, gell? Ja, weiter geht nicht. Okay. Das Camp ist in einer Sitzung. Plus 9 schaffst du nicht. Plus 9 ist das dann eh, schaffst du wohl. Ich hol's ab schon, ja? Ah ja, das wäre okay dabei. Mega, oder für mir also ist das zweite B-Klasse noch. Das ist eigentlich echt kein Spiel. Ich halt sehr eine das ja, Spiel. Das ist absolut gut, dass direkt lang Du bist oft hier Deshalb aufpassen. Das stimmt schon, dass die ganzen Spiele jetzt da immer auch mehr Beschleunigung oder wie man das sagt. Ja. Achso, das habe ich im schon gesagt, der Dino hat gell, Der Programmierer, der das da macht. Ja. Yeah. Hat erstens den ganzen Code umgeschrieben von Fiesta auf ein neueres System. Echt? Also, also ich spiel das Spiel ist an sich neuer als Fiesta ja. Er hat okay. jetzt alles mit, mit, mit, äh, mit Discord live geschockt, also mit Level-up-Punkt, dafür fließt man dann auch nicht kommen. Und alles abgechanged und der sie einloggt und ausloggt. Ja. Yeah. Und ähm, was mir meist halt überzeugt hat davon, weil es ist, ist halt immer Private Server, es sind halt recht wenig Leute, sehr wenig Leute. Aber was mir zeigt überzeugt ist, dass der Merwin, das ist der Programmierer, der ist wirklich nur. Wow, deshalb denken wir schon, wie kennen sich mm. das sieht also aus? Mm. Wo er die Files her hat, das sage ich Michael halt, das sind 2007er Files, ja, das Spiel ist noch älter. Ja, dann ist der klar, wo er die Files her hat. Ja, eben. <lacht> Ich kann nicht noch mehr das war natürlich logisch. Ja, hm. Keine Ahnung. Also hier wie immer so bitte die Hoffnung, dass es erfolgreich wird. Und ich das noch abkauft, aber ich glaube ich halt nicht. Das ist ja halt egal. Aber das ein Mitarbeiter lars schon auf. Last schon das Spiel selber programmieren muss, damit das wieder spielbar ist. Das ist irgendwie eine witzige Geschichte. ja äh, Ex-Mitarbeiter und keine Ahnung. Das Projekt ist seit drei oder vier Jahren. Okay. Und der ist jetzt erst vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so auf online gegangen. Server. Danke. Das ist eher deutschsprachig, was ich gemerkt habe bis jetzt. Obwohl der Waren englischsprachig ist. Danke. Haben wir die Dungeon geschafft, sagst du? Ich glaube. Nice. Jetzt hast du zurückbarten müssen. Mhm. Mm Dann zurückgesetzt. Und jetzt? Wo bist du jetzt? Noch immer, tut. So. Akt 1. Lol, ist aber noch nicht einmal. wie Ah, so ob das geht. Ja, moin. Hallo. Nein, ich kann nicht setzen, ja? Mhm. Ich habe das schon einmal gemacht. Ich meine, es wäre gut, dass ich es gemacht habe. Aber es wäre jetzt nochmal cool, wenn ich es nochmal zugsetzen kann. Okay, finde es cool, dass man da einfach hin und her warten kann, wie der würde. Der dritte ist fertig, ja? Die vierte. Yay. Hey, es sind einfach sieben. Als ob ich das dann sechs. Er ist nicht mehr Werwolf. Zack. So, dann haben wir unmissim. Oh mein Gott. Get those clothes. Wenn alle auf Arme draufschlagen einfach. Das ist wild. Ich habe gerade so viele Tränke, was man passiert. Jo, ich glaube wir sind richtig so schwierig wie das da gerade ist. Auch wieder mein Hammer. Der Hammer, der stoßt wo dagegen und dann bringt das gar nichts. LOL. Ist nicht gut. Ja. Es wären da einmal für Monster gewesen. Ich oh, sind auf dem Boss raum glaube ich. Mhm. Ich bin mal Ich bin mal Ich bin auf dem <lacht> ich glaube, das ist halt wirklich richtig, wo wir gerade sind. makes action. Der steht da hinten in der Corner. Zum Glück. Irgendwo tust das? Da brauche ich den Skill jetzt. Aber ich muss da mitten stellen. Wie kann man auch noch mehr? Ich bin Joker und Mann und dran. Ja, du hast gerade keinen Slot zum ersten Mal. Also. Fast hin. Das ist egal. Alles für die Hammer. Okay, Vieh wäre vielleicht doch gescheitert. Oh, da also ist ein Z-Gegenstände drinnen. Schon alles wegwerfen. Schon alles wegwerfen. Weg, ja. hey, <lacht> <habe> ich schon alles Ey, wieso ist jetzt nur eins drin? Das andere hab ich schon. Es ist gerade der größte Feind unseres Lebens. Was noch Gegenstände identifizieren. Ja, <lacht> <lacht> unsere ganzen Begleiter sind rebt Zumindest meiner. Da ist jetzt noch so einer. Ja, oh, du ist ein Feuer. Ja, <laughs> steht ein Feuer, oder? Oh, mein Leben ist aufgegangen. Also, äh äh, kreischt du mal wie... nicht Da ist er eh drungen... Eh. Die Heiltränke nehmen wir alle mit Ja, jetzt muss ich mal das anschauen da Das ist einfach ein... Breitschwert, aber es ist ein Einhandschwert lustigerweise Das macht 17 bis 18 Das ist... Sau gut sehr schnell, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und noch plus 10 zumindest Schaden. Das ist ziemlich fein. Unser Heal ist aber dann halt schlechter. Ich muss es nehmen. Außer du sagst. Das blöde Gefühl, man kann auch keinen Schmuck abnehmen in dem Game. <lacht> Eisenfaust. Das Spiel ist so alt, da geht kein Schmuck ab. Okay. Ja, gut. Das ist einfach kein Tier angeben. Ich werde es versuchen nachher noch, aber. Alter, mein Gürtel gibt einfach 60 Verteidigung, Philipp. Schisch. 60! Haut, oh, ist ja null und mehr als meiner. Ja. Meiner macht bei Vorgard 8 Verteidigung, gegeben. Willst müssen den haben. Also ist er ja gut. Das ist das erste Set. Was was bringt. Man sieht halt erst nach was das bringt anscheinend. Und Damage macht auch noch 5. Der ist auch mega. Also nur mal kurz zurück Ich hätte auch was mitnehmen können. Das ist auch wurscht. Ja. Der ist halt wirklich mega. Dann die Rune ist auch nice. Aber das... kann ich jetzt auch wieder nehmen. Nice. So, jetzt haben wir ja noch immer den gleichen Dungeon Aber ich habe gerade gemerkt, mein anderer Stiefel, der also das gleiche Set hat, gibt mir jetzt ein plus 220 Angriffswert <lacht> Das ist jetzt noch stärker geworden. Also das heißt, Sets zahlen sich komplett aus Sets sind ziemlich gut Und die sind breitags gut Und so ist 200 208 Yep Mei 2 in der Macht 13 bis 30. Aber noch 1 bis 8 Blitzscham. liegt Das ist so gut. Ja, ich war gut oder so. Mach doch mal einen Hammer-View-Store. <lacht> Wo ist er? benutzt benutzen du? Bei Tags, Zwei Hand. Zwar bis 12 bis 26 ist schlechter, aber er macht halt Feuerschaden, Giftschaden, Zwiderstand. Ziemlich ähnlich gut wie der da. Probier mal kurz aus. ich habe halt gerne irgendwie... das Schuld, muss ich sagen. Weil ich finde, dafür, dass man ungefähr den halben Damage macht und doppelt so viel schlagt, und ich noch eine Schuld neben hab, finde ich das irgendwie viel mehr Wörfe als ein Zweiantagst. Mhm. ist so... Äh, ich muss ja irgendwas so ein Mumium sein. Ist unten nix? Na mhm. das gut. Heißt oh. Sieben Gift schon. 1. Ist 8. Oh. das macht 38. Das macht schon mal 29 plus 7. Naja, ist ziemlich gleich. So, fertig? Was du, Schüler? Na. Ja. Ich könnte nachspielen. Deutschland? Nein. Na. Das haben wir eigentlich überhaupt noch nicht weit gespielt, witzigerweise. Aber wir habt das schon mal gespielt mit all weiß Mhm. Ja. Das stimmt. 아�lest 아 Drin, ich <Gülüyor> also muss mal dringend reinigen. Achso, ich muss mal mein Ding wieder beleben. Wahrscheinlich ist das der letzte <laughs> nice Raum, oder? Schön. Das ist der Boss, oder? Huh? Ich <laughs> <laughs> habe Wow. Uh, wow. <laughs> das macht so super damage so Bitch wieder. Really. Full. Da eben nicht. Warum hinter nicht, denn nicht? Was ist das mit der Dungeon? Und schön. Schaut's aus, halt, oder? Nice. Dann straight up dann in die nächste Danke fürs Zuschauen, falls euch Diablo 2 gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus!